Evolutionsleben der himmlischen Wesen und ihre Herzensverbindung zur unpersönlichen Ich-Bin-Gottheit Teil 2 Botschaft Teil 2 enthält noch folgende Themen. Wunderbare Möglichkeiten der himmlischen Wesen über ihren Lebenskern in den unendlichen Kosmos zu schauen und mit anderen Wesen und der Ich-Bin-Gottheit unpersönliches herzlich zu kommunizieren. Weshalb himmlische Wesen die Gesetze höherer Evolutionsebenen und deren Lebensweisen noch nicht verstehen können. Einführung der himmlischen Wesen in ihre nächste Evolution durch eine Vorschau der Ich Bin-Gottheit Wie der Evolutionsstand eines himmlischen Wesens ermittelt wird Erschaffung der Ich Bin-Gottheit von allen Lichtwesen und ihren Urschöpfungseltern für ein unpersönliches, gerechtes Gleichheitsleben auf welche Art sich die Ich Bin-Gottheit den himmlischen Wesen mitteilt bzw. wie sie miteinander kommunizieren. Freie Entscheidung der Wesen für oder gegen die Erschließung einer weiteren Evolution. Auf welche Gesetzmäßigkeiten himmlische Wesen bei einem Besuch auf lichtreicheren und höher schwingenden Planeten achten müssen. Die Lichtpartikel der himmlischen Wesen reifen durch bestimmte kosmische Geschehnisse. Eigene Planeten für das Zusammenleben von Eltern und ihrem Nachwuchs warum es im himmlischen Sein kein Eltern-Kind-Verhältnis gibt und weshalb der Gottesgeist unsere Bezeichnung Kind meidet. Himmlische Wesen verändern sich immer wieder im Aussehen, maßgebliche Gründe dafür. Personenbezogene Lebensweise, die tragische Ursache, weshalb das unbegrenzte, freie Denken der Menschen verkümmert und die geistige Freiheit, kosmische Weitsicht und frühere himmlische, unpersönliche Lebensweise und die Erinnerung daran, zunehmend die Seele mit persönlichen negativen Schleiern zu deckt. Warum übermäßige Vermehrung und Verschönerung von Hab und Gut die geistige Entwicklung und himmlische Rückkehr blockiert? Wieso die Betrachtung der Natur mit dem seelischen Herzen die Menschen mit zweipoligen göttlichen Energien beschenkt? Ein himmlisches Wesen erhält zahlreiche Möglichkeiten um einen neuen Dualpartner zu finden. Genial geordnetes Lebenssystem im himmlischen Sein durch ausgereifte Evolutionsgesetze die die Ich Bin-Gottheit und Urzentralsonne verwalten und aus ihrem universellen Herzen steuern. Geheimnisse gibt es für himmlische Wesen nicht. Angst und Bindung – ein großes Übel und Hindernis zur positiven Wesensveränderung. Richtige innere Verbindung zum Beispiel zu einem Baum und wie ein vergeistigter Mensch ihn in sich verspüren kann. Beim Spaziergang im Wald kann die Aufladung durch zwei verschiedene Energiearten geschehen, was dabei unsichtbar in Mensch und Seele geschieht. Auf was Natur- und gottverbundene Menschen nach einem schönen und harmonischen Waldspaziergang achten sollten. Wir reinen himmlischen Wesen haben die herrliche, freie Möglichkeit, wenn es uns danach ist, uns mit der Ich Bin-Gottheit herzlich zu verbinden. Im Lebenskern unseres Lichtwesens befindet sich der himmlische Mikrokosmos, worin die Ich Bin-Gottheit mit der Ursonne der zentrale Punkt ist. Der Mikrokosmos enthält für euch und auch für uns himmlische Wesen eine unvorstellbare Schatzkammer des ewigen Lebens. Dort halten wir uns sehr gerne auf, weil wir mit Bildmitteilungen beschenkt werden, über die wir jubilieren und dankbar sind. Wir werden stets mit neuen Kostbarkeiten des unpersönlichen himmlischen Lebens überrascht. In einem weiteren Höheren Evolutionsbewusstsein können wir wieder völlig neue oder erweiterte Varianten der himmlischen Erschaffungen in unserem Inneren schauen und daran teilhaben. Zu unserer großen Freude zeigt uns die Ich Bin-Gottheit immer wieder welche neuen Schöpfungsvarianten auf die geliebten Lichtwesen, Nachkommen, Söhne und Töchter, der Urschöpfungseltern in der himmlischen Unendlichkeit, in einem evolutionshöheren Dualleben warten. Sie bietet uns stets neue Überraschungen, die wir vorher nicht erahnen konnten, weil unser Lichtbewusstsein bisher noch nicht ihren umfassenden Weitblick für weitere himmlische Schönheiten und Raritäten hatte und diese noch nicht erfassen konnte, da wir sie noch nicht erschlossen haben. Das heißt, wenn wir verschiedene himmlische Lebensweisen, die in unseren Lichtkörperpartikeln schon gespeichert vorliegen – es sind Lebensbausteine aus dem großen kosmischen Mosaikbild die wir jedoch noch nicht in unser Evolutionsleben einbeziehen konnten, da uns dafür noch einige Evolutionen und die Energie zur Erweiterung unseres geistigen Bewusstseins gefehlt hat, dann ist es uns noch nicht möglich, eine bestimmte Lebensvariante aus dem Partikel unseren Lichtkörpers vollständig abzurufen. Deshalb können wir manche Lebensgesetze nicht tiefgründig verstehen. Darüber sind wir nicht traurig, weil wir in der himmlischen Geduld leben. Wenn uns die Ich Bin-Gottheit wieder Neuheiten des ewigen Lebens für die nächste Evolutionsstufe vorstellt und detailliert erklärt, dafür erhalten wir für einige Augenblicke zusätzliche Kräfte, damit unser Bewusstsein angehoben wird, dann sind wir voll heller Freude und Glückseligkeit, weil wir im Voraus wissen dürfen, in solch einer Lebensweise werden wir uns einmal glückselig befinden, wenn wir im Dualverbund wieder eine weitere Evolutionsstufe erschließen. Die Bildbeschreibung einer himmlischen Kostbarkeit in der Vorschau erleben wir siebendimensional, farbig und mit Klängen. Diese können wir aber nur dann abrufen, wenn wir in unserem Lichtkörper die Evolutionsreife dazu erreicht haben. Jeder einzelne Atompartikel hat im himmlischen Leben seinen bestimmten lieblichen bzw. ganz zarten Schwingungsklang, den wir im Lichtkörper ganz leise vernehmen, so wir auf Empfang gehen. Die Lichtatome eines Planeten auf einer bestimmten Evolutionsstufe unterscheiden sich deshalb immer im Klang und ein wenig in der farbigen Lichtstrahlung. An der Höhe des Klangs und der Farbe der Lichtstrahlung eines Planeten und der dort lebenden Wesen erkennen wir, in welcher Evolutionsstufe wir uns gerade einschwingen konnten bzw. nun befinden. Das Volumen der geistigen Aufnahmekapazität eines Wesens erkennen wir an der Leuchtkraft der Lichtkörperpartikel. Dazu können wir den Evolutionsstand eines himmlischen Wesens an der Farbe seiner Lichtstrahlung und seinem Schwingungsklang gleich ermitteln. Daran erkennen wir und auch die Ich bin Gottheit, welche Mitteilungsbilder ein Wesen im Bewusstsein erfassen bzw. verstehen kann. Das heißt, jedes himmlische Wesen erhält für die Kommunikation meist bewegliche Bilder und angepasste Schwingungsklänge, die präzise auf sein Evolutionsbewusstsein abgestimmt sind. Eine höher schwingende und lichtreichere Kommunikation kann ein himmlisches Wesen nicht aufnehmen bzw. ertragen. Würde dies geschehen, dann würde im geistigen Bewusstsein des Wesens die Mitteilung blockiert, weil unser Lichtbewusstsein Speicherungen zum Selbstschutz enthält. Mitteilungen über seinem Evolutionsbewusstsein würden das Wesen völlig verwirren und die höhere Energiestrahlung Schmerzen in seinem Lichtkörper verursachen. Deshalb ist jedes Wesen im himmlischen Sein mit Sicherheitsspeicherungen ausgerüstet, die verhindern, dass sein geistiges Bewusstsein in der Aufnahme überfordert wird. Ändert sich der Schwingungsklang und die farbige Lichtstrahlung unseres Wesens durch eine neu erschlossene Gesetzmäßigkeit im Dualleben, dann wissen wir, dass wir wieder ein höheres Bewusstsein erreicht haben. Nach einem durchlebten Evolutionsäon bietet uns die geliebte Ich Bin-Gottheit in einer kurzen Vorschau die nächste Evolution an, die wir aber im Dualverbund auf einen späteren kosmischen Zeitpunkt verschieben können, wenn wir an dem momentanen Lebensabschnitt großen Wohlgefallen haben, oder wir nehmen sie glückselig an, weil wir von den Schönheiten aus der Vorschau vor Freude überwältigt sind. Wenn wir uns in unserem Wesenslebenskern im Mikrokosmos vom Makrokosmos aufhalten, können wir mit unseren magnetischen Gedankenkräften einen Planeten, eine Landschaft oder einen Punkt im himmlischen Sein ansteuern. Dies geschieht über himmlische Lichtbahnen mit denen unser Lebenskern verbunden ist. Entweder gelangen wir mit unserem Lichtkörper gleich ans Ziel oder können dort über unseren Augensinn mit einem Wesen kommunizieren oder uns eine herrliche Planetenlandschaft anschauen und uns dazu mit der Natur verbinden. Diese Möglichkeit erfreut uns sehr und wir spüren dabei die unendliche kosmische Freiheit. Am Schwingungsklang und der Lichtstrahlung des Planeten erkennen wir schon vorher, ob es für uns tatsächlich der richtige Platz ist, wo wir uns dann hinbegeben wollen. Himmlische Ebenen und Planeten mit unserem Schwingungsklang oder die unter unserem Bewusstsein können wir immer aufsuchen, doch hören nur ausnahmsweise, weil dafür eine magnetische Anziehung benötigt wird, die wir noch nicht erschlossen haben. Im himmlischen Sein wurde bei der Schaffung des unpersönlichen Lebens von den himmlischen Wesen alles geordnet und in Gesetzen festgelegt. Alle himmlischen feinstofflichen Atome sind mit speziellen Funktionsspeicherungen versehen und ihre Strahlung Ihr Magnetismus und Schwingungsklang wurden genau aufeinander abgestimmt. Das gesamte Leben in der Ganzheitsschöpfung wird durch die Energien aus der himmlischen Urzentralsonne Zenit aufrechterhalten. Alle sich aus ihr verströmenden Energien gelangen zu den himmlischen Galaxien und speisen ihre Sonnen. Aus ihnen wiederum verströmen sich farbig leuchtende energetische Lichtströme zu den zugehörigen Planeten und laden ihren Lebenskern auf. Die Lichtströme der Sonnen sind auf die Magnetfelder der Planeten, ihre Landschaftsstruktur und auch den Evolutionsstand der Bewohner und der Natur angepasst bzw. harmonieren mit ihrer Lebensweise. Zur Regelung des gesamten himmlischen Lebens wurde von allen Lichtwesen, einschließlich der Ureltern, die unpersönliche Ich Bin-Gottheit erschaffen. Hier haben wir dann alle himmlischen Gesetze und kosmischen Regelungen, die in unseren Evolutionen entstanden sind herzlich und mit großer Freude zur Verwaltung übergeben. Sie wiederum bedankte sich bei uns mit der Glückseligkeit aus ihrem größten, universellen Herzen, pulsierender Lebenskern, die in unseren kleineren Herzen Jubelstürme hervorrief, weil wir sie in uns so stark nachempfinden konnten. Das nur nebenbei, damit ihr wisst, was sie für uns im Herzen und für unser ewiges Leben bedeutet. Angenommen wir würden uns zu Besuch auf dem Planeten einer Lichtebene mit einem höheren Schwingungsklang länger aufhalten, dann hätte dies auf unseren Lichtkörper verheerende Folgen, da unser Wesen dieses Bewusstsein noch nicht erschlossen hat. Durch den längeren Aufenthalt in der höheren Strahlung der Planetensonne würden dann die Lichtpartikel überstrahlt und wir müssten Schmerzen erleiden. Davor schützen uns die bereits erwähnten Sicherheitsspeicherungen in unserem Bewusstsein oder die Ich Bin-Gottheit hilft uns mit Warnungen, sollten wir einmal die warnende Rückmeldung aus unserem eigenen Speicherpotenzial überhören. Dann gibt sie uns liebevoll zu verstehen, unser Vorhaben, jemand auf einem lichtstärkeren Planeten besuchen zu wollen, aufzugeben oder den zu langen Aufenthalt sofort zu beenden. Liebevolle Warnungen, vereint mit dem göttlichen Ernst, gibt sie im himmlischen Sein öfter den gezeugten Wesen da sie manche Gesetzmäßigkeit falsch einschätzen. Es sind himmlische Neuankömmlinge, die noch in der Ausreifung ihres Lichtkörpers bzw. ihrer Partikel stehen. Sie können eine zu hohe Lichteinstrahlung in ihrem Lichtkörper selbst noch nicht richtig einschätzen. Sie verspüren jedoch schon das Sehnen, gleichstrahlende und schwingende Planeten aufsuchen zu wollen, wo Wesen ihrer geistigen Entwicklung leben und zu denen bereits ein herzlicher telepathischer Kontakt besteht. Doch es ist ihnen noch nicht möglich sie zu besuchen. Ihr könnt daraus erkennen, dass die himmlischen Neuankömmlinge sich auch schon danach sehnen, bald aus der elterlichen Betreuung zu kommen, um dann selbstständig im Dualverbund in der unbegrenzten himmlischen Freiheit leben zu können. Zur herzlichen Kommunikation mit einem höher entwickelten Wesen bietet sich für sie die Möglichkeit über ihren Wesenslebenskern an, wie es euch der Gottesgeist schon erklärt hat. Da die Ich bin Gottheit über jede Einzelheit aller himmlischen Gesetze und über den Evolutionsstand der Wesen Bescheid weiß, ist es ihr bestens möglich, uns immer liebevoll in eine neue Gesetzmäßigkeit einzuweisen, die wir zu unserer weiteren Dual-Evolution erschließen wollen. Würden wir eine uns noch unbekannte Gesetzmäßigkeit zu schnell in unser himmlisches Dualleben einbeziehen, dann würde in unseren Lichtkörperatomen Unruhe aufkommen weil diese eine bestimmte Reifezeit für eine höhere Schwingung benötigen. Erst dann können wir im Bewusstsein das umfangreichere Gesetzeswissen einer höheren Lebensweise richtig einordnen. Zur Ausdehnung unserer Lichtkörperatome und der damit verbundenen größeren Aufnahme himmlischer Gesetzesinformationen und deren Umsetzung ist es wichtig, dass sich unser Einfühlungsvermögen für neue Evolutionslebensweisen erweitert bzw. wir für glückselige Verhaltens- und Lebensweisen mit unserem Dual noch feinfühliger werden. Beendet unser Wohnplanet die vorgegebene Umlaufstrecke einer vorbestimmten kosmischen Zeit, wir nennen diese ein Eon, dann sind einige Lichtpartikel von Trillionen unseres Lichtkörpers, wovon jedes Partikel eine andere himmlische Lebensgesetzmäßigkeit gespeichert enthält so weit gereift, dass sie eine höhere Lichtstrahlung aufweisen. Dies kann aber nur dann geschehen, wenn wir herzlich dazu bereit sind, eine ausgewählte Lebensweise beständig in unsere Evolution einzubeziehen. Dadurch werden ein oder mehrere Lichtpartikel unseres Wesens durch die vermehrte Lichtbestrahlung und Energieaufnahme von der Planetensonne angeregt höher zu schwingen und demzufolge dehnen sie sich dann geringfügig im Lichtumfang aus. Erst wenn dies in unserem Lichtkörper geschehen ist, dann erst ist nach einem abgeschlossenen Äon der günstige Zeitpunkt gekommen, in eine höhere Lichtebene zu wechseln. Dafür haben wir himmlische elliptische Planeten und Galaxiumlaufbahnen geschaffen. Die Erschließung einer von uns ausgesuchten neuen himmlischen Gesetzmäßigkeit ist nur nach Beendigung eines Äonenzyklus möglich. Das heißt, ein Lichtpartikel muss durch verschiedene farbige Lichteinwirkungen und Schwingungsimpulse der Planetensonne reifen. Die Bestrahlung eines Lichtpartikels des himmlischen Wesens durch die Planetensonne, die den Reifevorgang gezielt fördert, geschieht im Verlauf eines Aeons mehrmals, damit das vorhandene gespeicherte Gesetzeswissen bzw. eine himmlische Wesensart, die ein Wesen schon bei der Zeugung erblich in seine Lichtpartikel aufgenommen hat, von dem Wesen abgerufen verstanden und weitsichtig gelebt werden kann bzw. ganz in sein Bewusstsein übergeht. In diesem Zeitraum können sich die feinstofflichen Atome, Partikel, unseres Lichtkörpers zu einer höheren Evolution entwickeln. Alles braucht im himmlischen Sein seine kosmische Reifezeit, unsere Geduld und Ausdauer, die wir auch gerne leben. Manche himmlischen Wesen erreichen die Erschließung einer Gesetzmäßigkeit nicht in einem Äon, weil sie die ihnen gezeigte neue und höher schwingende Lebensweise nicht so emsig nachgelebt haben. Sie genossen lieber die schöne Planetenzeit miteinander, weshalb ihnen an einer schnellen Erschließung nicht so vordergründig gelegen war. Das können die himmlischen Wesen selbst bestimmen, denn sie leben in einem freien Lebensprinzip, das kein Wesen zwingt in ein höheres Bewusstsein überzugehen. Doch dabei besteht die Gefahr, dass ein Dual nicht noch länger auf dem Planeten bleiben möchte da es ihm am Herzen liegt, durch die Erschließung der sich vorgenommenen Gesetzmäßigkeit wieder in eine höhere Lichtebene wechseln zu können. Wenn aber das Dual in seiner Freiheit nicht mitmachen möchte, dann durchleben sie eine schmerzliche Phase der Trennung, die im Himmelreich jedoch nur sehr selten vorkommt. Meist wollen beide die angestrebte Gesetzmäßigkeit nach und nach mit innerer Freude erschließen. Entschließt sich ein Wesen nach einem Äon für eine höhere Lebensweise und sein Dual hat dafür noch kein Interesse, dann erhalten beide von der Ich Bin-Gottheit die Möglichkeit ein neues Dual zu finden. Dies sollte dann bald geschehen, weil die Herzensverbindung zwischen einem weiblichen und männlichen Wesen für die Energiezufuhr aus der Urzentralsonne sehr wichtig und notwendig ist. Da sich im Himmelreich unter der unvorstellbaren Anzahl von Lichtwesen für die es keine Zahlenangabe gibt, so viele sind es, seit Bestehen der Schöpfung, immer einige Duale trennen und auch aus den Fallebenen wieder einige zurückkehren, die kein Dual haben, so ist es für himmlische Wesen kein Problem ein neues Dual mit der liebevollen Unterstützung der Ich Bin-Gottheit zu finden. Sie zeigt einem Wesen, welches Wesen am besten als Dual zu ihm passen könnte und auch die gleiche Evolutionsanzahl hat. Wie ihr daraus erkennen könnt? haben wir im Himmelreich ein geniales Lebenssystem, worin es sich lohnt zu leben. Darum kommt bitte bald heim und lasst alles stehen, was euch äußerlich und innerlich an die Materie und diese Welt bindet. Nun erklärt euch der Gottesgeist eine weitere Lebensweise der himmlischen Lichtwesen aus den göttlichen Gesetzen, wovon die Menschen kein Wissen haben. Verspürt ein himmlisches Dualpaar das herzliche Sehnen nach eigenen Nachkommen, Kindern, dann übergibt es seinen Herzenswunsch der Ich Bin-Gottheit. Sie leitet alles in die Wege, damit sie auf einem Planeten wohnen können, die eigens für die Zeugung der Wesen geschaffen und eingerichtet wurden. Dort hält sich das Dualpaar so lange auf, bis seine Nachkommen, Söhne und Töchter, die geistige Vollreife erreicht haben. In der Galaxiesonne für die himmlischen Nachkömmlinge Planeten so nennen wir sie für euch Menschen sind geniale Speicherungen für die Zuteilung der Lichtstrahlung angelegt, die das Zusammenleben verschiedener Bewusstseinsstände von Eltern und ihren Nachkommen ermöglichen. Diese gibt es wegen der Evolution der Duale auf den anderen himmlischen Planeten nicht, wo Dualpaare nur allein ohne Nachwuchs leben. Das ist darin begründet, weil zur Erschließung neuer himmlischer Gesetzmäßigkeiten die Planetensonne die Lichtpartikel der Wesen phasenweise höher bestrahlen muss. Um das gespeicherte Gesetzeswissen anzuregen, damit es ins Bewusstsein der Wesen übertragen und von ihnen verstanden werden kann. Diese hohe Strahlung der Galaxiesonne würde aber den Lichtpartikeln der Neuankömmlinge sehr schaden, deshalb existieren im himmlischen Sein eigene Galaxien mit Planeten für Dualpaare, die dort vorübergehend mit ihrem Nachwuchs zusammenleben. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt verwendet der Gottesgeist nicht gerne über Künder die Definition bzw. Wortbedeutung Kind, weil es der tatsächlichen Lebensweise himmlischer Wesen im Umgang mit ihren Nachkommen nicht entspricht, da sie trotz unterschiedlichen Evolutionsstandes immer in der Gleichheit leben. Das bedeutet, die gezeugten himmlischen Nachkömmlinge werden schon von Beginn ihrer Lebensexistenz als vollwertige Wesen von der Ich Bin-Gottheit und allen Lichtwesen geschätzt und so behandelt. Müssten sie sich den Anweisungen der Eltern oder der Ich bin Gottheit fügen, dann wären sie von Anbeginn ihres ewigen Lebens mit Speicherungen eines untertänigen Wesens belastet, so wie es in dieser Welt der Ungleichheit geschieht. Würden die kleinen Wesen von Beginn ihres Lebens in der Ungleichheit leben, dann bestände die Gefahr, dass sie irgendwann Ungerechtigkeiten und Erniedrigungen ausgesetzt wären. Doch so einen unwürdigen Lebensanfang für ihre Nachkömmlinge wollten die himmlischen Wesen nicht, deshalb beschlossen sie gemeinsam, diese als vollwertige Wesen zu achten und auch so zu behandeln. Dies ist im himmlischen Gesetz verankert. Deshalb meidet der Gottesgeist bei weit gereiften Kündern eure Definition Kind, so es ihm das menschliche Bewusstsein des Künders ermöglicht. Wenn ein Dualpaar mit seinen Nachkommen noch auf einem Nachkömmlingeplaneten zusammenlebt, dann ist ihnen eine weitere Evolution wegen der verminderten Strahlung nicht möglich. Zudem verschenken sie in dieser Phase des ewigen Lebens ihre herzliche Aufmerksamkeit und Liebe ihren Nachkommen und freuen sich sehr, wenn sie mit ihnen Verschiedenes unternehmen können. Sie machen mit ihnen zum Beispiel Bewegungsspiele in Gewässern, in der Luft oder am Boden, die ihr euch dreidimensional nicht vorstellen könnt, weil ihr zum Geschilderten im Oberbewusstsein keine Speicherungen habt. Sie unternehmen gemeinsam Planeten und Naturerkundungen und sind gerne mit den Naturwesen unterwegs, damit das Bewusstsein der Nachkömmlinge schöpferisch angeregt wird und sich erweitern kann. Diese gemeinsame, herzliche Zeit erschließt die Lichtpartikel der himmlischen Nachkömmlinge schneller zur Vollreife. Je mehr sich die Körperpartikel der kleinen Wesen mit Licht füllen, desto mehr dehnen sie sich und das Wesen wächst in der Größe und im Lichtumfang. Die Eltern kümmern sich rührend um ihre Nachkömmlinge, doch ohne sie in die himmlischen Gesetze einzuweisen. Diese Aufgabe haben alle himmlischen Wesen bei der Erschaffung des unpersönlichen Lebens der Ich Bin-Gottheit übertragen. Auch sie kümmert sich rührend um die kleinen Wesen und schenkt ihnen viele Bildmitteilungen, damit sie sich im himmlischen Leben bald gut zurechtfinden können. Wenn die himmlischen Nachkommen die Vollreife ihrer Lichtpartikel erreicht haben bzw. zur Selbstständigkeit gereift sind, verabschieden sie sich von ihren Zeugungseltern, um im Dualverbund auf einem evolutionsniedrigeren Planeten zu leben. Ihre Eltern wechseln dann nach der schönen Zeit mit einem oder mehreren Nachkommen wieder auf einen Evolutionsplaneten, um eine neue himmlische Eigenschaft zu erschließen. Für die Nachkömmlinge besteht dann noch die Möglichkeit, ihre Eltern kurz auf einer höheren Lichtebene zu besuchen, die weit über ihrer Evolution steht. Dies geschieht jedoch nur ab und zu in Absprache mit der Ich Bin-Gottheit, denn dabei sind sie auf ihren schützenden Beistand angewiesen. Sie gibt ihnen dafür zusätzliche Energien, um ihre Lichtkörper einzuhüllen, damit ihre Lichtkörperatome durch die stärkeren Lichtstrahlen, die auf einen höher schwingenden Planeten wirken, keinen Schaden erleiden. Doch so ein Besuch benötigt viele zusätzliche Kräfte aus der Urzentralsonne, deshalb verzichten die himmlischen Wesen meist aus Sparsamkeit von himmlischen Energien darauf, bekannte Wesen auf einen höher schwingenden und lichtreichen Planeten zu besuchen. Nach der erlangten Selbstständigkeit der neuen himmlischen Wesen, Töchter und Söhne, finden nur noch einige Zeit nach der Trennung von den Eltern gegenseitige Besuche statt, wenn sie zueinander noch das Bedürfnis verspüren. Dies ändert sich im Laufe weiterer himmlischer Evolutionen. Dann kommunizieren sie mit ihnen lieber über Bildmitteilungen, die aber nicht mehr oft stattfinden, weil jeder durch einen anderen Evolutionsstand völlig anderen Lebensinteressen nachgeht. Später. Wenn die ausgereiften Wesen selbst himmlische Nachwuchswesen, Söhne und Töchter, und auch ihre früheren Eltern neu gezeugt haben, besteht kein Interesse mehr miteinander zu kommunizieren. Durch das fortgeschrittene und völlig andere Bewusstsein bzw. ihren unterschiedlichen Evolutionsstand lösen sich die magnetische Anziehung und der Kontakt zueinander nach und nach auf. Hinzu kommt dass die himmlischen Wesen hauptsächlich in der Gegenwart leben, deshalb ist ihnen ein Rückblick in die Vergangenheit ohne Bedeutung. Darüber hinaus verändert sich das Aussehen der himmlischen Wesen durch die erweiterte Partikelbelichtung neuer Evolutionen. Durch Gedankenkräfte haben sie die Möglichkeit, zum Beispiel die Lichtpartikel ihres Gesichts, der Augen und ihre Haarpracht sowie deren Farbe nach ihrem Wunsch zu verändern, um sich und ihrem Dual zu gefallen. Die himmlischen Duale ähneln sich in ihren Gesichtszügen wegen ihrer Evolutions- und Wesensgleichheit sehr. Doch in der farbigen Haarpracht, ihrer Körperstruktur und der Kleidung unterscheiden sie sich schon. Sie lieben den Kleiderwechsel und verändern gerne ihre Haare und schmücken sich mit farbig leuchtenden kleinen Mineralien verschiedener Form- und auch pastellfarbenen Stoffen, die ihnen die Natur nach ihrem Evolutionswechsel auf dem neuen Planeten überlässt. Ihr Äußeres ist immer ihrem momentanen Evolutionsstand angepasst. Sie sind stets für innere und äußere Veränderungen aufgeschlossen, weil sie ein abwechslungsreiches Leben lieben. Schon allein aus diesem Grund haben die Eltern und ihre Nachkömmlinge, Töchter und Söhne, die schon länger selbstständig leben, kein Interesse mehr miteinander zu kommunizieren. Aus der unbegrenzten und freien himmlischen Lebensperspektive der Lichtwesen, die ewiglich in der Wesensgleichheit leben, Kommt es nicht selten vor, dass sich nach unendlicher himmlischer Äonenzeit einmal die Zeugungseltern mit ihren einstigen Nachkommen, Söhnen und Töchtern, es können in der Anzahl für euch unvorstellbar viele sein, auf dem gleichen Evolutionsstand befinden. Es kommt immer wieder im himmlischen Sein vor, dass sie irgendwann, nach der Trennung vom Dualpartner, wobei dann ihr früheres Zusammenleben mit ihm, Partner, von der Ich Bin-Gottheit ganz gelöscht wird. Um störungsfrei eine neue Partnerschaft beginnen zu können, sich wieder herzlich begegnen und ein Paar werden und dann miteinander sehr glücklich sind. Um jedoch ihre Dualverbindung glücklich beginnen zu können, wird ihnen im Bewusstsein von der Ich Bin-Gottheit auch das weit zurückliegende, frühere Familienleben, Elternnachkomme, gelöscht. Derartige Dualzusammenführungen geschehen öfter bei den ältesten Wesen des himmlischen Seins, Schöpfungserstlinge. Ebenso geschieht dies bei den Wesen die sich lange im Fallsein aufgehalten haben und ihnen deswegen keine weitere Evolution möglich war. Wenn sie wieder allein ohne ein Dual ins Himmelreich zurückkehren, dann ist es schon möglich, dass einige ihrer früheren Gezeugten nachkommen, die bei der Schöpfungsteilung nicht ins Fallsein mitgegangen sind, ihren Evolutionsstand schon erreicht haben und wegen der geistigen Ähnlichkeit für eine Dualpartnerschaft gut zu ihnen passen könnten. Eine Entscheidung für ihre Dualgemeinsamkeit zu treffen, hilft ihnen die Ich bin Gottheit. Sie berät sie und gibt ihnen aus ihrer Weitsicht zu verstehen, ob eine herzliche und glückselige Dualverbindung entsprechend ihres Bewusstseins gut wäre oder nicht. Doch sie selbst entscheiden letztlich frei ohne Einmischung der Ich bin Gottheit für ihre himmlische Zukunft. Diese Aussage des Gottesgeistes über himmlische Dualzusammenführungen ist für das menschliche Bewusstsein fast unvorstellbar weil es nur auf ein begrenztes und kurzes Leben programmiert ist. Vielleicht können dennoch schon einige innere Menschen mit größerer geistiger Reife diese göttliche Schilderung verstehen. Wenn nicht, dann wünscht ihnen dies der Gottesgeist im Voraus für ihr unbegrenztes, herrliches Leben im strahlenden Licht der himmlischen Welten. Wie ihr gehört habt, haben wir himmlischen Wesen die Möglichkeit, uns entsprechend unserer Klangschwingung durch Gedankenkräfte über unseren Lebenskern im himmlischen Sein zu bewegen. Wir brauchen uns nicht mit unseren Lichtkörpern von einem himmlischen Planeten anziehen zu lassen, denn wir können mit der Hilfe der Ich Bin-Gottheit über unser magnetisches Sehvermögen reisen, und weit ins himmlische Sein blicken und alles Geschaute freudig in uns erleben. Doch wir fragen vorsorglich vorher bei der Ich Bin-Gottheit an, ob genügend Energien für unser Vorhaben vorhanden sind, damit wir uns im Sparsamkeitsgesetz richtig verhalten. Diese Anfrage ist im Gottesgesetz verankert und notwendig, weil die Urzentralsonne nach der Schöpfungsteilung, die auf eine bestimmte Äonenzeit festgelegt wurde, für das himmlische Sein die Energien reduzieren musste. Diese Maßnahme haben wir gemeinsam mit der Ich Bin-Gottheit vorsorglich getroffen, damit in der Urzentralsonne keine Energieknappheit entsteht käme es dazu, dann würde dies in der Gesamtschöpfung ein Chaos hervorrufen, weil die Schöpfung ein geordnetes System ist und durch Energiemangel das geniale Steuersystem in der Urzentralsonne nicht mehr funktionieren würde. Das hätte gravierende Folgen auf alle geordneten Sonnensysteme und Planetenumlaufbahnen der Ganzheitsschöpfung. Die Steuerungsimpulse aus der Urzentralsonne haben unter anderem auch die Aufgabe, die Gravitation der himmlischen Planeten stabil zu halten. Das bedeutet, die Urzentralsonne sendet ständig Impulse auf den bestehenden Lichtbahnen über die Galaxiesonne zu ihren Planeten, die sie mit Energien versorgt. Der Planetenkern nimmt diese dankbar auf und strahlt nach seiner Speichervorgabe verschieden wirkende magnetische Kräfte auf die Planetenoberfläche, die die farbigen, verschiedenartigen feinstofflichen Atome zusammenhalten und das Planetenleben fördern. Die Energien der himmlischen Urzentralsonne lenken die programmierten Bahnen der himmlischen Galaxien und unterstützen die außerhimmlischen Fallbereiche, damit auch ihre Galaxien in den festgelegten Bahnen, die früher die Fallwesen für ihre außerhimmlischen Welten fixierten, verbleiben können und ihre Fortbewegung möglich ist. Im himmlischen Sein würden keine Energieprobleme auftreten, wenn das Fallsein nicht wäre, das energetisch indirekt an die Urzentralsonne angeschlossen ist. Durch die Verwirbelungen der Energien im Fallsein, die durch einpolige Negativpolungen entstehen, ist es immer wieder notwendig, dass die unpersönliche Ich Bin-Gottheit in der Urzentralsonne neue Planungen bzw. Berechnungen für die Umlaufbahnen der Galaxien und den kosmischen Standpunkt Fixpunkt, der Planeten erstellen muss. Die Änderungen im Gesamtspeicher der Urzentralsonne nimmt die unpersönliche Ich Bin-Gottheit stets selbstständig vor. Bei ihr gehen alle Geschehnisse des himmlischen Seins und des Fallseins ein. Sämtliche Energieströme werden in der Urzentralsonne bzw. bei der Ich Bin-Gottheit aufgezeichnet und koordiniert.